Erinnert sich jemand von Ihnen, warum die Amerikaner mal das Internet erfunden haben? Wir sprachen ja jetzt viel über Flexibilität und knappe Ressourcen. Ein Nicken. Es ging um den Ausfall im Fall eines akkmalen Krieges, Netz, die Kommunikation aufrechtzuerhalten, auch wenn größere Knotenpunkte zerstört sind. Okay, andere Meinungen? Danke. <lacht> Also Wikipedia sagt, dass das eine Forschung war, die von DARPA, also vom Militär, finanziert war. Aber der eigentliche Sinn des Forschungsprojekts war es, knappe Ressourcen effizient rund um die Uhr zu nutzen. Und die knappen Ressourcen damals waren Großrechner. Die Ressourcen, die heute knapp und teuer sind, sind Speicher, haben wir schon gerade gehört. Ich versuche jetzt mal, das zu integrieren, dass wir nicht alles wiederholen. Und bei Caterva ist unsere Annahmen, sind unsere Annahmen erstens... Flexibilität wird einen Wert haben, der eher steigen wird. Also da bin ich Ihrer Meinung. Zweitens, die Flexibil eine Flexibilität für sich alleine wird nicht genügend Wert haben, um diese wertvollen Ressourcen ertragsreich zu finanzieren. Es reicht ja nicht aus, durch die Nulllinie zu kommen. Es muss schon ein bisschen mehr sein. Sondern man braucht mehrere Anwendungen zeitparallel, die auf dem Gerät laufen können. Und die dritte Annahme ist, wo der Wert dieser Flexibilität ist, ist über die nächsten Jahre sehr schwer zu prognostizieren. Also die, das kann die Intraday-Börse sein, das kann die Regelleistung sein, das kann aber auch ganz woanders sein. Wir haben da im Moment einen sehr dynamischen, dynamische Vorgänge im Markt, die es sehr schwer machen zu prognostizieren, wo eigentlich diese Werte sind. deshalb ist unsere Meinung, dass man da dynamisch bleiben muss und im Zweifel diesen Märkten folgen muss. So, was machen wir? Wir bauen ein Speichersystem, ein verteiltes Speichersystem, das äh, mehreren Anwendungen zeitgleich dient, habe ich ja schon gerade gesagt. In der Startanwendung, die wir realisiert haben, stellen wir Stromspeicher in die Keller von Privathaushalten, die eine PV-Anlage haben oder im Zuge dieser Investition mit erwerben, vernetzen die und dienen damit drei Stakeholder, nämlich einmal dem, dem die Speicher gehören. Das kann ein Energieversorger sein, der sag mal, das Kraftwerk der Zukunft nicht mehr auf der grünen Wiese hat, sondern im Keller bei seinen Privatkunden. Das kann ein institutioneller Investor sein, der eben sicher nicht damit zufrieden ist, wenn die Nulllinie durchbrochen ist, sondern der eher eine Größenordnung 10 Renditeerwartung hat, je nach Typ und Reife des Investments und wahrgenommenem Risiko. Es kann aber auch der Privatkunde selbst sein, der sagt, bevor ich Strafzinsen auf dem Konto zahle, wir haben als Firma heute die Nachricht gekriegt, dass wir für unsere Guthaben jetzt Strafzinsen zahlen müssen. Also das wird tröpfelt langsam runter zu jedem. Bevor ich Strafzinsen zahle, stelle ich mir doch lieber meine Eigenerzeugungsanlage aufs Dach und in den Keller und habe mein Geld auf der sicheren Seite und produziere meinen eigenen Strom. Außerdem möchten die Privatkunden mehr und mehr wahrgenommene Autarkie. Es gibt nicht den Wunsch nach Autarkie im Sinne von, ich hack jetzt hier den Anschluss zum Netz durch, das interessiert die Leute nicht, aber sie möchten sich unabhängig fühlen, sie möchten nicht mehr jedes Jahr eine Preiserhöhung bekommen und sie möchten Strom aus erneuerbaren Quellen machen. Aber immer so, dass bitte am Schluss eine schwarze Null dasteht. Es gibt ganz wenig Leute, die bereit sind, fürs grüne Engagement Tausende und Zehntausende-Euro-Scheine mitzubringen. Und als drittes äh, gibt es die Netzbetreiber, die für die Stabilität der Netze verantwortlich sind und die ihre Dienstleistungen, beispielsweise Regelleistungen, äh, zuverlässig und möglichst preiswert beziehen möchten. Und wir kombinieren das eben in diesem virtuellen Kraftwerk. Hier ein, ein Beispiel des ersten Projektes, das wir gemeinsam mit der Energieaktiengesellschaft, ist das äh, der kommunale Versorger der Stadt Nürnberg, umgesetzt haben. Da haben wir... Speicher in die Privathaushalte über Franken verteilt, über 8.000 Quadratkilometer verteilt, aufgestellt, über UMTS vernetzt und sind hier seit anderthalb Jahren präqualifiziert für die Erbringung von Primärregelleistungen, also eine dieser Systemdienstleistungen. Die Anforderungen dort sind sehr hoch. Wir sind unseres Wissens weltweit die einzigen, die die Lizenz haben, solche Systemdienstleistungen aus so kleinen vernetzten Systemen kommerziell zu erbringen. Wir nennen unser Speichersystem für den Privathaushalt die eigene Sonne zu Hause. Tagsüber scheint die Sonne auf die PV-Anlage, nachts haben sie ihre Sonne im Keller, die caterva Und wir denken, Photovoltaik wird attraktiv bleiben, aber nicht mehr als Einspeisevergütungssystem, sondern als Eigenverbrauchssystem. Das wollen die Kunden. Und auf der anderen Seite, ich denke, das konnte man auch schon aus dem vorherigen Vortrag sehen, die Netzstabilität wird in Zukunft tendenziell schwieriger zu gewährleisten sein. Die nächste Frage, die wir dann adressiert haben, ist das Thema, wie macht man das alles einfach für den Endkunden? Wir glauben nicht, dass die Mehrheit der Menschen sich damit befassen möchte, wie Einspeiseprofile der Sonne sind, wie der Verbrauch ist, wann darf ich jetzt meine Spülmaschine laufen lassen, muss ich über Funksteckdosen meine ganzen Geräte steuern lassen, dass das alles optimiert ist. Das glaube ich, ist den Leuten zu kompliziert. Deswegen bieten wir eine Art Flatrate an. Wir sagen den Kunden, ihr könnt so viel Strom verbrauchen, wie eure PV-Anlage erzeugt übers Jahr. Also nicht die Flatrate unbegrenzt, sondern genau so viel, wie ihr selbst erzeugt habt. Davon können wir einen hohen Anteil durch Technik abdecken, durch dieses Eigenversorgungssystem des Speichers und der PV-Anlage und für den Rest, der muss halt bezogen werden und alle Abgaben und Umlagen natürlich bezahlt werden. Das macht es einfach für den Kunden, weil er muss sich nicht überlegen, was treibt der Speicher, denn eine der Fragen eines multivalenten Speichers ist natürlich, dass der, der Haushalt dann fragt, wann tut denn der eigentlich was für mich? Macht der jetzt immer Regelleistung oder wenn der, die Sonne scheint, der lädt aber nicht ein, weil der Kunde hat eine App, der kann das jederzeit sehen, was sein System tut. Da kommen sehr schnell sehr viele Fragen äh, und es wird deutlich ruhiger, wenn man dem Kunden sagt, das braucht dich alles nicht so im Detail zu interessieren. Du kannst einfach so viel Strom verbrauchen, wie deine PV-Anlage erzeugt hat. Kommerziell auch als One-Stop-Solution aus der PV-Anlage, dem Speicher-Wartungsvertrag, auch das technische Risiko möchte der Kunde nicht. Der fragt natürlich, wie lange lebt denn der Speicher, der andere Hand arbeitet. Ähm, der ist mehr vom Handy geprieft, wo nach zwei Jahren die Batterie mehr oder minder am Ende ist. Das hat jetzt technisch wenig mit den stationären Speichersystemen zu tun, die wir einsetzen. Aber das ist wiederum dem Endkunden nicht transparent. Also geben wir eben über einen Wartungsvertrag Sicherheit. Ich sagte schon, wir sind für Primärregelleistungen präqualifiziert. Wir sind auch in der Lage, an der Intraday-Börse vollautomatisch zu handeln. Das können auch nicht viele Versorger, weiß nicht, Stadtwerke München haben sie das schon umgesetzt, dass sie ohne menschlichen Eingriff an, an der Börse äh, handeln können. Also wir sind schon relativ nahe an dem, was sie da als Maximum aufgezeigt haben. Wir haben ähnliche Analysen gemacht. Klar, man hat nicht den ganzen Blick auf die Zukunft, das haben sie da mit hineingetan, haben wir in unseren Analysen auch gemacht. Wir kommen da aber schon so ungefähr bis auf 80 Prozent ran mit unserem Programm. So und Wir machen das Ganze in Kooperation mit Energieversorgern und bieten den Energieversorgern an äh, die Kundenbindung. Der Kunde, der den Speicher von einem Energieversorger von einem Versorgungsunternehmen im Keller hat, der wird da nicht mehr kündigen, auch wenn man ihm das juristisch natürlich erlauben muss. Man darf einem Privatkunden nicht 20 Jahre festbinden, äh, aber er wird es nicht mehr tun. Der Energieversorger kann das System vertreiben, installieren, warten und hat damit weiter die Kundenbeziehung und kann partizipieren an der Wertschöpfung aus dem System, also aus dieser Kombination Energiemärkte und Eigenversorgung, eine höhere Rendite ziehen als aus der plumpen Strombelieferung. Ein Privatkunde ist heute in Deutschland für einen Energieversorger 50 Euro im Jahr wert. Das ergibt sich aus dem, was Sie gesehen haben, dass der Strompreis, den Sie alle zahlen, im Wesentlichen aus Umlagen und Abgaben besteht. Da bleibt nicht mehr sehr viel übrig für den Energieversorger an Deckungsbeitrag. 50 Euro ist der Stromwert und nochmal 50 Euro bekommt der Netzbetreiber ungefähr einen Deckungsbeitrag. Der Hauseigentümer, sagte ich schon, der möchte gerne sich maximal eigenversorgen, er möchte Zukunftssicherheit haben, insbesondere auf der Preisseite. Der will einfach nicht mehr jedes Jahr eine Preiserhöhung bekommen und er möchte Betriebssicherheit haben, er möchte sich nicht mit der Frage quälen, wie lange leben welche Geräte. Aber, wie wir jetzt schon mehrfach gehört haben, beschränkt auf diese eine Anwendung rechnet sich ein Speicher nicht. Heute nicht, morgen nicht und übermorgen nicht. Die ganzen Eigenverbrauchsspeicher sind für den Endkunden unwirtschaftlich. Wenn man einigermaßen realistische Annahmen ansetzt, Wirkungsgradverluste berücksichtigt, Wartungskosten berücksichtigt, dann kommt da nichts raus. Ich gehe jetzt mal auf eine andere Seite, nämlich auf, die, auf das nächste Element des Geschäftsmodells. Jetzt hier das Beispiel Systemdienstleistungen. In, in, wir hatten vorher gehört, der Strommarkt wird in Viertelstunden Zeitschlitzen beplant in Bilanzkreisen. Das ist einmal die wirtschaftliche Abbildung. Rein technisch muss der Strommarkt Angebot und Nachfrage in, hoppala, in jeder Sekunde ausgeglichen sein. Sonst wird es schwierig. Und diesen Ausgleich, den stellt das System her über die sogenannte Regelleistung. Um Regelleistung zu erbringen, ich komme dann noch dazu, was Regelleistung bedeutet, brauche ich gesicherte Leistung. Das haben wir jetzt vorher auch schon gesehen. Hier ist nochmal vereinfacht. Hier ist jetzt mal aufgezeichnet von unten nach oben die installierte Leistung verschiedener Kraftwerkstypen in verschiedenen Jahren von 2013 bis 2024. Und die rote Linie ist die Jahreshöchstleistung, die typischerweise am Freitag vor Weihnachten anfällt. Also Donnerstag vor Weihnachten. Ja, danke, am Donnerstag vor Weihnachten anfällt. Und das sieht man jetzt von unten nach oben. Das gelbe ist die Kernkraft, das braune ist die Braunkohle, das graue ist die Steinkohle, dann kommt die Biomasse und dann kommen Gaskraftwerke. Das ist die sogenannte gesicherte Leistung. Also gesicherte Leistung heißt, ich habe Leistung dann, wenn ich sie brauche, wenn sie nachgefragt ist. Und darüber kommen die sogenannten volatilen. Auch erneuerbaren Energieträger des Wasser, weil das Wasser darf nicht eingefroren sein, der Fluss darf im Sommer nicht ausgetrocknet sein. Der schmale Balken ist sonstiges, weiß ich nicht, was das ist. Wind und Sonne. Und wie schon vorher gezeigt sind wir im Jahr 2024 hier, ungefähr ob es jetzt 23 oder 25 ist, in wenigen Jahren sind wir hier nicht in der Lage, die gesicherte Leistung zu erbringen. Das heißt, wenn es an diesem Donnerstag vor Weihnachten, da ist ziemlich sicher dunkel und gleichzeitig auch noch kein Wind ist, dann wird es schwierig, den Gesamtstromnachfrage aus Deutschland raus, hier ist jetzt noch nicht der Import betrachtet, zu decken. Und man muss dazu wissen, wenn man obendrauf noch nicht nur diese Bilanzkreise in 15 Minuten ausgleichen muss, sondern man muss jede Sekunde für Ausgleich sorgen, dafür brauche ich Kraftwerke, die laufen die zuverlässig laufen, die nur aus gesicherter Leistung kommen. Und wenn die Kraftwerke nicht ausreichen, um überhaupt die Maximallast zu decken, dann kann ich erst recht nicht noch dieses, diese Schwankungen aus äh, dem natürlichen Abwand und aus Störungen im System ausgleichen. Sondern es muss dann irgendwo anders herkommen. Außerdem hat es volkswirtschaftlich auch noch einen anderen Aspekt. Äh, ist, Im Moment sind wir in der umgekehrten Situation. Wir haben Überkapazitäten im Markt, deswegen sieht man eben diese Preissignale nicht. Es gibt auch eine ganze Anzahl von Anträgen bei der Bundesnetzagentur, Kraftwerke aus dem Markt zu nehmen. Ab einer bestimmten Leistung muss das beantragt werden, weil diese Kraftwerke als sogenannte Must-Run-Kraftwerke definiert sind. Und die sind deshalb Must-Run, damit die da, wenn diese Jahreshöchstleistung ist und Systemdienstleistungen gebraucht werden, eben da sind. Vor allen Dingen für die Systemdienstleistungen. Das heißt, wenn wir die loswerden wollen, Stichwort Kohleausstieg, dann brauchen wir andere Leistungserbringer. Hier mal nochmal ein, ein wöchentlicher Blick auf ein, ein ähnliches Bild, aber jetzt eine Woche. Das ist die Woche, die am 31. August letzten Jahres begonnen hat und hier sieht man jetzt wieder die, den, die Erzeugung in Deutschland, wie sie in dieser Woche stattgefunden hat, nach verschiedenen Erzeugungsarten, also von unten ist jetzt das Laufwasser, das schmale blaue Band, dann kommt die Biomasse, dann kommt die Kernenergie, das hellbraune ist die Braunkohle. Das Dunkle ist die Steinkohle, dann kommt Gas, dann kommen die Speicherkraftwerke und dann kommt Wind und dann kommt Sonne. Und da kann man jetzt verschiedene Sachen drauf sehen. Also zum einen sieht man, dass Gas im Markt im Moment keine große Rolle spielt. Das ist rein aus der Preisstruktur heraus. Hat gar nichts mit äh, Erneuerbaren zu tun. Hat was mit Shale Gas in den USA und Exportverbot von Gas in Amerika zu tun. Ähm das zweite ist, äh, Pumpspeicherkraftwerke, das sind diese Huckel, die da immer vormittags und nachmittags sind, am, rechnen sich zurzeit aufgrund geringer Volatilität der Märkte, weil die Sonne und Wind die Mittagsspitzen preislich komplett runternehmen, nur noch in den sogenannten Schulterstunden, das heißt, die laufen in der Früh, Sonne scheint noch nicht, Wind bläst immer auch mehr, wenn die Sonne scheint, als nachts. So, mal grob, kann man da glaube ich auch sehen. Also in den Schulterstunden laufen die Pumpspeicher und die Flexibilität, die der Markt braucht, jetzt nicht auf Sekundenbasis, sondern in, schon in den Stundenkontrakten, die wurde in dieser Woche im Wesentlichen von der Steinkohle erbracht. Also Steinkohlekraftwerke haben die, Flex, die notwendige Flexibilität hier geliefert. Die, ähm, der Druck durch die Erneuerbaren in dem Markt war aber so stark, dass am Wochenende da hinten, Samstag, Sonntag, ich habe natürlich die Woche mit Bedacht ausgesucht, weil da eine starke Kombination aus Wind und Sonne ist. Um mal hier einen schwierigen Fall rauszunehmen, da wurden sogar Atomkraftwerke in der Leistung runtergenommen, das mögen die nicht so richtig gerne, und Braunkohlekraftwerke massiv runtergefahren, die mögen das auch nicht. Also Neuere sind überhaupt in der Lage, äh, Ältere können das gar nicht, es ist viel nachgerüstet worden, wenn wir jetzt den Ausbau der Erneuerbaren, auch wenn die Bundesregierung, schade, dass der Vertreter heute nicht da ist, im Moment mehr tut, um den Ausbau zu bremsen als zu befördern, aber wenn der, der Ausbau wird kommen, der Erneuerbaren, dann wandert ja diese Linie, die da jetzt äh, grün äh, den Unterpunkt kennzeichnet, der Erneuerbaren immer weiter nach unten. Das heißt, wir werden in wenigen Jahren sehen, dass Kohlekraftwerke sich selbst aus dem Markt schießen, weil die sind dann, also Gas sowieso, bei der jetzigen Preisstruktur und Kohle aber auch als nächstes aus dem Markt rausfliegt. Das Problem erledigt sich quasi äh, durch, die, durch das Marktdesign, das heute da ist. Dann stellt sich aber wieder die Frage, wer bringt dann diese Flexibilität in den Markt, die wir weiter brauchen werden, aus gesicherter Leistung. Jetzt nochmal kurz dazu, was Regelleistung ist. Mit Regelleistung ähm, wird versucht, das, was innerhalb des Bilanzkreises, also 15 Minuten in diesen 15 Minuten Zeitscheiben, tatsächlich physikalisch geschieht, auszubalancieren. Und dazu hat man künstlich einen Markt designt, den man in drei Scheiben aufgeteilt hat und hatte im Hinterkopf, was mache ich, wenn ein großes Kraftwerk auf einmal vom Markt geht. Das System ist ausgelegt auf zwei gleichzeitige Ausfälle innerhalb von 15 Minuten. Also zwei große Einheiten fallen aus in 15 Minuten, drei Gigawatt Leistung sind weg. Hier äh, Grafik der ETH Zürich, da ist ein Kraftwerk in Frankreich ausgefallen, vermutlich ein Atomkraftwerk oder eben das Umspannwerk davor, also ein großes, deswegen fällt die Netzfrequenz ab. Die Netzfrequenz, die ist sonst immer so um die 50 Hertz, zappelt die so rum. Ähm, dann ist der Markt so designt, dass binnen 30 Sekunden kommt die sogenannte Primärregelleistung zum Einsatz die vollautomatisch aus allen Kraftwerken, die unter Vertrag sind, in der gesamten n zone also n ist alles, was da, am BIMA ist es orange, was da orange gekennzeichnet ist, das ist dieser gekoppelte europäische Markt, der synchronisiert ist, da ist die Netzfrequenz gleich. Also wenn in Portugal sich die Netzfrequenz ändert, weil da ein Kraftwerk ausfällt, können wir das zwei Sekunden später hier messen. Die Netzfrequenz ist mit, gewissen, mit den Laufzeiten gleich im gesamten n und Primärregelleistung ist so aufgesetzt, dass jedes Kraftwerk, das an diesem Markt teilnimmt, misst selbst die Netzfrequenz und regelt danach, entweder muss ich Leistung einspeisen oder rausnehmen. Also hier muss, muss man Leistung einspeisen. Deswegen ist das hier orange. Die fangen also nach 30 Sekunden an einzuspeisen. Und das Ziel ist, darum heißt es im Englischen auch präziser Frequency Containment Reserve. Das Ziel ist, die Störung einzufangen. Also ich komme aus dem Abfall und ich möchte das in die Horizontale überführen. Dann kommt nach spätestens fünf Minuten die äh, sogenannte Sekundärregelung. Im Englischen heißt die auch Präziser äh, Frequency Restoration Reserve. Die hat die Aufgabe, die Störung zurückzuführen auf normal Null, also auf 50 Hertz Netzfrequenz. Ähm, die wird dort erbracht in der Regelzone, wo die Störung verursacht ist. Deswegen ist da nur Frankreich markiert in diesem Beispiel. Und das dritte ist die Tertiärregelung, die kommt nach 15 Minuten, die im Englischen heißt die Frequency Replacement, Reserve Replacement, weil die die ersten beiden wieder freischaufelt, weil es könnte ja ein zweites Kraftwerk ausfallen. Ähm, weil vielleicht nicht alle hier Elektroingenieure sind, die Netzfrequenz hat was damit zu tun, dass Generatoren sich drehen, Wechselstrom erzeugen, 50 Hertz die Sekunde. Und in dem Moment, wo Sie beispielsweise alle Lichter einschalten, jetzt nicht die drei in diesem Raum, sondern viele Lichter, dann merkt die Maschine, das dreht sich schwerer und wird langsamer. Und umgekehrt genauso. Das heißt, wenn ein Kraftwerk ausfällt, müssen alle anderen mehr arbeiten. So, uh, dann wird es bei denen langsamer, geht die Netzfrequenz runter. Das muss man ausgleichen. Den gleichen Effekt gibt es aber auch in der anderen Richtung. Es gibt also auch Störungen, die anders gehen. Jetzt könnte man sich ja vorstellen, wenn wir das System umstellen der Energieerzeugung von diesen großen Kraftwerken, Kohle, Kernkraft und so weiter, auf äh, erneuerbare, dezentrale, verteilte Einheiten in einem voll vermaschten, vernetzten System, dann gibt es dieses Klumpenrisiko gar nicht mehr. Es kann gar nicht mehr solche Störungen geben, weil was ist denn eine PV-Anlage, wenn mal eine 10 Megawatt groß ist? Das ist ja schon was Größeres in Europa. Ähm, das spüren wir überhaupt nicht. Bei einem Hier sprechen wir von Abweichungen von mehreren Gigawatt. Aber das ist nicht so, weil auch dezentrale Energiesysteme Klumpenrisiken haben. Hier sieht man mal die Netzfrequenz, also die Mittellinie da sind die 50,0 Hertz über 24 Stunden am 28. Oktober 2013 was man da im Laufe des Tages so sieht, dieses Hin- und her Hergezappelt, ist das ganz Normale, weil immer irgendwie Plan und Realität nicht zusammenpassen. Irgendeine Maschine in der Fabrik läuft anders, irgendwo ist, äh, ist was kaputt gegangen und läuft nicht. Irgendwas ist immer anders. Das ist auch okay. Es gibt da eine Toleranz von 200 mHz. Ähm, der Grund dieser engen Toleranz ist, dass drüber und drunter die Erzeugungsmaschinen, die rotierenden, kaputt gehen. Die Generatoren mögen das nicht. Und da am Nachmittag, äh, um etwa um 17 Uhr, sieht man einen großen Einbruch der Netzfrequenz. Das ist wirklich groß. Bei 200 mHz Abweichungen fangen unangenehme Maßnahmen an. Das heißt, Lastabwurf, das ist so ein vornehmer Ausdruck dafür, hier wird es dunkel. Das war nicht weit weg davon. Von dem Netzbetreiber 50 Hz weiß ich, die mussten in der Nordsee 5 Gigawatt Windstrom abschalten, weil der Wind so stark war, dass die Anlagen gefährdet waren, also Schutz der Kraftwerke und was man hier dann sieht, das ist jetzt die Zeitachse jetzt praktisch gedehnt, wieder die Netzfrequenz, jetzt von 17 Uhr bis 18.40 Uhr der äh, Übertragungsnetz oder die Betreiber haben diese Kraftwerke nicht mit einem Schalter ausgeschaltet bei 5 Gigawatt, sonst wäre es nämlich dunkel geworden in Europa, sondern die haben das nach und nach gemacht, das kann man da jetzt im Verlauf, also als jemand, der sich damit befasst hat, kann man das im Verlauf der Netzfrequenz sehen, die Störung, also die Netzfrequenz hatte da dieses Maximum mit 50 MHz kurz nach 5, Dann wurden die ersten Windparks ausgeschaltet. Die fällt ab. Dann sieht man eine kleine Gegenbewegung. Da kommt die Regelleistung rein. Dann werden die nächsten abgeschaltet und so geht es immer weiter. Und es führte dazu, dass nach etwa 40 Minuten zwei Gigawatt dieser ersten Regelleistung aktiviert waren, weil die Abweichung eben 130 MHz groß war. Wenn jetzt doppelt so viel Wind installiert gewesen wäre und 2013 inzwischen ist ungefähr, ich glaube, 50 Prozent mehr oder zwischen 30 und 50 Prozent mehr, ich habe die Zahl nicht genau im Kopf, aber es ist deutlich mehr installiert mit weiter wachsendem Zubau, dann hätte die Reserve hier nicht ausgereicht. Und zwar geht es hier um die Primärreserve und auch um die Sekundärreserve, weil nach dieser langen Zeit hätte die Störung eigentlich von der Sekundärreserve beseitigt sein müssen, also zurückgeführt werden müssen auf nominal 50 Hertz. So und. Solche Beispiele gibt es auch für Photovoltaik. Die, die, die, die, krass, die schwierigste Situation ist hier Schneebedeckung von Photovoltaikmodulen. Sie wissen vielleicht, dass die Photovoltaiksysteme typischerweise in sogenannten Strings zusammengefasst sind und wenn ein Modul dann sag mal am unteren Ende vom Dach oder von der Anlage mit Schnee bedeckt ist, dann bringt die ganze Anlage praktisch nichts mehr, weil die alle hintereinander geschaltet sind. Wenn jetzt die Temperatur falsch vorhergesagt ist für einen Tag und es ist zwei Grad wärmer und der Schnee rutscht weg, dann kommt plötzlich ungeplant massiv Leistung ins System. Dann hat man das Gleiche nur mit einem anderen Vorzeichen, weil dann fehlt halt nicht Leistung wie hier Abschaltung, sondern es ist zu viel Leistung drin. Also die Idee von, die mögliche Idee von Bilanzkreismanagern, die Sie angedeutet haben, Herr Roth, dass man dann einfach systematisch mehr einspeist ins Netz, die ist sicher nicht gut. Die führt nicht zu einem stabileren Netz, weil wir dann ständigen Fehler haben in positive Richtung. Ja, ja, ich habe das schon verstanden, dass man das praktisch vorsorglich macht. Ich, ich habe verstanden, dass das eine Idee sein könnte, dass man das vorsorglich macht als Bilanzkreismanager, um sicher zu sein, dass man im Fehlerfall nicht auf die falsche Seite rutscht. Permanent wäre es a. verboten und b. ungünstig für die Systemstabilität. Also man wird hier weiter Maßnahmen brauchen und wir glauben, dass das Sinn macht, das künftig mit neuen Assets mit Batteriespeichern zu machen, weil Batteriespeicher besonders günstig sind, gerade für diese primäre Regelleistung, weil sie reinspeisen können ins Netz und rausnehmen. Für die Versorger, hatte ich schon gesagt, macht es Sinn, das zu machen, macht auch mehr Sinn, als einfach nur Hausspeicher zu verkaufen. So, was ist das wert? Wir hatten ja vorher die Frage schon, was kann man da verdienen? Wir sind eben seit Juli letzten Jahres präqualifiziert für Primärregelleistung und hier sieht man jetzt die Preise. Primärregelleistung wird wöchentlich in einer Auktion versteigert. Im Moment 800 Megawatt für die Länder Deutschland, Österreich, Schweiz, Niederlande. Ab Mitte Januar kommt Frankreich mit weiteren 600 Megawatt dazu. Dann haben wir etwa 1400 Megawatt. Ist also kein riesengroßer Markt. Ist in Deutschland ungefähr 100 Millionen Euro wert dafür schon relativ komplex konstruiert, wenn man die anderen Zahlen anschaut, was andere Kosten im System sind. Die schwarze Linie ist der mittlere Preis, der da erzielt wurde. Die grüne Linie ist die Volatilität des Preises, also die grünen senkrechten Striche, weil das der Markt für Regelleistung ist anders konstruiert als die Energiebörse. An der Energiebörse ist Pay as Cleared, das heißt der höchste Preis, der noch zum Zuge kam, wird allen bezahlt. Deswegen gehen die Erneuerbaren da immer mit Null rein, weil sie wissen, der höchste Preis, der aufgerufen wird, wird dann auch für die Abrechnung gegenüber den Erneuerbaren und damit gegen das EEG-Konto gerechnet. Hier ist Pay as you bid, das heißt, man muss vorausahnen, wo der Preis ist. Das machen wir auch per Software. Ähm, der mittlere Preis schwankt saisonal, das hat was damit zu tun. Im Frühjahr äh, gibt es das Schmelzwasser in den Speichern, dann können die mit, dem Pumpspeichern mit den Pumpspeichern, mit den Speicherseen das besser anbieten. Äh, irgendwann im späteren Frühjahr gehen die Großkraftwerke in. Revision und kurz vor Weihnachten ist die Leistung knapp, so in der Art. sind mal so die einfachen Mechanismen, die da sind. Und verdienen kann man da ungefähr, wenn man das ganze Jahr teilnimmt an dem Markt, schwankt zwischen 130 und 180, 200.000 Euro pro Megawatt, die man im Markt hat, wenn man das ganze Jahr erfolgreich den mittleren Preis erzielt. Das ist das, was da rauskommt Und damit ist der Wertbeitrag, wenn ich das mal runterbreche auf so einen Hausspeicher. Wir installieren im Haus. Ich zeige Ihnen mal, dass wir installieren im Haus hier einen 20 Kilowatt Speicher und 20 Kilowattstunden runtergebrochen auf ein Haus mit Reserven und gibt, gibt gibt da noch ein paar Randbedingungen. Hoppla, gibt da noch ein paar Randbedingungen. Machen wir aus 65 dieser Speicher jeweils einen Megawatt Primärregelleistung. Da sind äh, damit roundabout 2.000 zwei bis 2.500 Euro pro Jahr Umsatz zu machen. Während äh, die Eigenversorgung hat ungefähr einen Wert von 200 Euro. Also da sieht man schon, wo das Verhältnis ist. Und man könnte, wenn man an den, an, am Intraday-Markt, könnte man etwa zwei Drittel der 2.000 Euro auch verdienen. Also alternativ, man kann das nicht gleichzeitig machen. Manche Sachen kann man gleichzeitig machen, andere kann man nicht gleichzeitig machen. Weil die Leistung darf man immer nur einmal verkaufen. Was muss man da können? Also wichtig ist einmal die, die Kosten, Euro pro Kilowatt. Logisch, das ist der größte Treiber an dem, an dem ganzen Thema. Bei uns kostet das Kilowatt jetzt äh, 1300 Euro installiert äh, mit einer Lebensdauer von Lebenserwartung von 20 Jahren, mit Wartungskosten, aber mit einer Lebenserwartung von 20 Jahren. Das heißt, wir wären bei den 65 Euro, die Sie da angezeigt haben, sind wir heute äh, bezogen auf geteilt durch die 20 Jahre. Man muss alle Wirkungsgrade sehr gut kennen in allen Betriebssituationen, weil die Wirkungsgrade sehr stark schwanken, abhängig von der Betriebssituation. Batterien und Lithium-Ionen-Batterien haben sehr geringe Verluste. Die arbeiten mit 96, 98 Prozent äh, in guten Systemen. Aber Wechselrichter sind sehr sensibel für die Auslastung. Also wenn Sie einen Wechselrichter von Leistung sag mal 100 haben, dann hat er einen sehr hohen Wirkungsgrad von über 90 Prozent. Wenn Sie den aber nur bei 40 betreiben, dann geht der Wirkungsgrad auf 30 Prozent runter. Dann wird es ganz bitter und ganz teuer. Das heißt, das muss man da berücksichtigen. Man muss für alle äh, Kosten, für alle Zustände, die man in dem System hat, aufladen, entladen und so weiter, das immer mit Kosten hinterlegen. Also wie stark nutze ich das Asset eigentlich ab? Also ist das Geschäft mehr wert als die, die, die Abnutzung? Und ich muss aus der Ferne warten können, einmal um Fehler zu beseitigen, aber auch um, wie eingangs gesagt, eben den Märkten folgen zu können und neue Algorithmen da hineinbringen zu können. In der, in der Software, das ist in, ein, unser Kern. Ähm, man braucht einen stark autonomen Betrieb. Die Vernetzung der Systeme erfolgt über UMTS. Es ist nicht erlaubt, wenn man diese Systemdienstleistungen erbringen will, über die DSL-Leitung des Haushalts zu gehen oder sich an die DSL-Leitung einer Firma anzuschließen, also wenn man das auf einem Firmenstandort hat, weil das kein sicherer Betrieb ist. Wir sprechen hier von kritischer Infrastruktur. Das ist also eine eigene private Internetleitung und äh, Mobilfunk in der Fläche hat nicht die gleiche Zuverlässigkeit wie eine Standleitung mit äh, Megabit pro Sekunde. Also muss ich sehr viel mehr lokal machen in meiner Automatisierung. Ähm, aus der ferne Updaten hatten wir schon äh, Messen äh, sehr wichtig, weil die Frage, auf was zahle ich Abgaben und Umlagen, ist natürlich sehr kritisch. Speicher sind nach § 118.6 INWG von Netzentgelten für 20 Jahre befreit. Dafür muss man das aber auch so messen, dass man nachweist, was es eigentlich gespeichert und was es im Haushalt letzt verbraucht. Ähm, EEG-Umlage fällt auch nicht an für äh, Strom, der aus dem Netz entnommen und wieder eingespeist wird. Äh, und Stromsteuer, das sind ja völlig perverse Gesetze, äh, weil Strom, das Stromsteuergesetz kommt aus dem Finanzministerium und äh, Hauptzollämter treiben Stromsteuer an, wenn Sie mal versuchen. Und wir haben das gemacht, weil wir sind äh, wir Stromsteuererlaubnis oder wie immer. Das heißt jedenfalls, wir geben da monatlich Steuererklärungen ab. Im Hauptzollamt zu erläutern, was Regelleistung ist, das ist schon mal eine Challenge. Weil da gibt es nämlich keinen, der wirklich Ahnung davon hat. Die machen sonst Zoll auf irgendwelche Waren, die eingeführt werden. Das ist also nicht nur teuer, sondern auch noch äh, ausgesprochen bürokratisch. So, und dafür muss man das alles sorgfältig messen. Wir bringen zwei Smart Meter in, in das äh, Haus hinein, also Digitalisierung der Energiewende äh, ist ein Kern, sage mal, ein Kern-Enabler. Äh, und kosten darf die Kommunikation auch nichts. Wir haben das jetzt so aufgesetzt, dass wir mit Mobilfunkkosten von 50 Euro im Jahr pro System auskommen und das geht nur, wenn man bei etwa 100 Megawatt pro Monat äh, Megabyte pro Monat bleibt. <lacht> bei ungefähr 100 Megabyte pro Monat bleibt. Sonst wird die Mobilfunkkommunikation gleich sehr teuer. Und alle Handynutzer wissen, dass das nicht viel ist. In der Leitstelle ist das Thema, wie mache ich einen zuverlässigen 24x7-Betrieb. Und da lernt man relativ schnell, dass das was anderes ist, als eine Website bei 1 1 zu hosten. Die geht nämlich nicht 24 mal 7. Wir haben heute zwei Rechenzentren in BSI, also gibt es Vorschriften, was sichere Distanzen von Rechenzentren sind, nicht zu nah, nicht zu weit, wo alles redundant ist. Also Prozesse, die abstürzen, automatisch durch andere Prozesse abgelöst, Server, die abstürzen durch andere Server und Rechenzentren, die ausfallen durchs andere Rechenzentrum und alles so, dass das System im Feld das gar nicht merkt. Das ist hier sehr wichtig und Schlüssel dazu. Bei den Märkten muss man, äh, diese viel, da gibt es sehr viele Daten, Ab habe sofort sehr viele Daten in kurzer Zeit analysieren. Wir können am Intraday-Markt, Intraday heißt, ich habe 96 mal die Viertelstunde, 365 Tage im Jahr und alle zwei Sekunden neue Bücher von der Börse, ähm, das können wir an einem Tag durchsimulieren. Wenn Sie mal nachrechnen, wie viele Daten das sind, das sind richtig viele. Und wir können das prognostizieren, daraus eben auch mit Big Data Methoden Schlussfolgerungen ziehen. Wir prognostizieren Preisverläufe, Netzfrequenzverläufe, Ladestände, alles. Unsere Vision ist, wir bauen die systemintegrierte Photovoltaik. Also es gibt keine ungesteuerte Einspeisung mehr, sondern wir können jede Kilowattstunde systemkonform in Bilanzkreise einfüllen. Dafür gibt es heute noch keinen Markt. Es gibt halt heute die Einspeisevergütung, also nehmen wir das mit und wir machen das in der Partnerschaft mit Energieversorgern, Privatkunden und Übertragungsnetzbetreibern. Dankeschön.